Leben für zum Abgeben.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 Uns, desto fester werden wir. Dein Los ist doch mein Los, das ist unser Ziel. Zusammen. Wir leben.